auch an einen Podiumsteilnehmer, und zwar an die GLS-Bank. Bitte Sie nach vorne. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Glückwunsch. Dankeschön. 153 Bewertungen haben hier den Ausschlag gegeben. 5,8 von 6 Punkten, eine Weiterempfehlungsrate von 99 Prozent. Und haben nicht zu bemängeln. Dankeschön. Wunderbar. Können wir, gerne. Ja. wir können gerne ja noch Weiter mal so, so ein Zitat hier bringen. Super hilfsbereit beim Telefonservice, alles läuft problemlos, Transparenz beeindruckend. Dankeschön. Das ist doch. Ne? Wir bedanken uns bei allen Kunden für ihre Meinungen und Erfahrungen sowie Banken, Anbietern und Finanzdienstleistern für ihre Teilnahme beim Banking Chat Award 2013.